Servus, wir sind hier bei der Marke Rossignol. Neben mir steht der Pauli und wir haben einen tollen Ski aus der Serie React. Pauli, was kann der Ski? Ja, hier in der Hand halte ich den React R8 HP aus der gleichnamigen React Serie, die letztes Jahr gelauncht worden ist. Letztendlich geht es darum, einen leichten Ski, das ist ein Pappelkern verbaut, so mit den neuen Technologien zu kombinieren, dass auch ein Anfänger bis spät in den Nachmittag einfach schön flowige Schwünge über die Piste ziehen kann. Wir verbauen hier wie immer LCT-Technologie, senkrecht aufgestellter Keil zwischen dem Kern, der einfach die Gegenflexion eliminiert und gleichzeitig kombinieren wir das Ganze mit unserer Flex-Tip-Technology. Das ist eine Einkerbung, die die Torsionsfähigkeit des Skis erhöht und dadurch einfach eine leichtere Schwungeinleitung ermöglicht. Super, toller Ski, der muss getestet werden. Definitiv. Wir geben ab auf die Piste. So, bei mir ist jetzt der Martin Friedsam vom Sportshop Halbhaus und der Martin hat für uns den React 8 von Rossignol getestet. Wie war dein Eindruck? Wirklich ein sehr spielerisch zu fahrender, sehr breitbandiger Ski, ähm, leicht umzusetzen vom langen auf Kurzschwung und wieder zurück. Und wie würdest du die Zielgruppe von diesem React 8 sehen? Ich denke, für, sowohl für die gemütlicheren Skifahrer als auch für die, die sich so langsam an so einen sportlicheren Ski rantasten wollen, auf jeden Fall der perfekte Ski. Super, vielen Dank. Und bei dem Wetter geht das ja sowieso richtig klasse, oder? Viel, viel einfacher. Vielen Dank. <lacht> Gerne.